Hey Leute, willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf Popeln mit Zucker. Wir spielen weiter Nonary Games. 9 Hours, 9 Persons, 9 Doors nach dem Guide. Und wir haben jetzt dieses Box-Rätsel letztes Mal gelöst. Und leider musste ich dann gehen wegen der Zeit und ich konnte nicht weiterspielen. Heute geht es aber weiter. Das war gestern. Das heißt, ich habe auch einen Tag verpasst. Ihr auch. Das Rätsel gestern wurde auf der Map nicht angepasst. Und wir finden heute zusammen raus. Einen Tag später... Äh, was da drüben ist. Wir gehen mal rüber. Es ist dünne, ein dünnes Rohr. Und wir öffnen den Sarg. Mumia! Mach nur einen Witz. Wirklich? Wie auch immer, mach sie einfach auf. Okay, okay. Eine kleine, eine kleine Waffe und... Eine Waffe. Also ein kleiner Schlüssel und eine Waffe. Ja, ein Revolver. Sieht ziemlich alt aus. Ich frage mich, ob es eine Replik heißt. Das Ding ist, sind das echte Kugeln? Wenn das echt ist. Würdest du sie nicht nehmen? Natürlich nicht. Äh, alles, was so etwas wie dieses macht, ist mehr Probleme. ist eine starke Waffe, die einer Person einen riesen Vorteil gibt. Etwas wie dieses Ding ist zu gefährlich. Ähm. Ah. Äh, ist viel zu gefährlich, um sie einfach mitzunehmen. Äh, wir sind schon in genug Gefahr. Ja, ich glaube, du hast recht. Vielleicht hat Zero die Waffe hingetan. Getan, ähm, in der Hoffnung, dass irgendwas passiert. In anderen Worten... Äh, vielleicht hat er sie reingeklatscht, damit wir... Also reingelegt, damit wir uns gegenseitig bekämpfen. Ich sag ja reingeklatscht, ich finde das toll, tolles Wort. Klatschen. Ähm, na dann sollten wir sie auf jeden Fall hier lassen. Äh, ich zum Beispiel, habe keine Lust, dass Zero mich kontrolliert. Ich auch nicht. Okay. Jetzt haben wir das rausgefunden, aber du wirst den Schlüssel nicht da drin lassen, oder? Natürlich nicht. Wir werden den Schlüssel mitnehmen. Ich sage nicht, dass wir die Waffe unbedingt brauchten, aber. Ist ein Revolver drin. Für was denn? Jumpy! Ich weiß, ich bin in einer Minute da. So, jetzt aber. Jetzt brauche ich den Schlüssel. Schlüssel. Da oben war ein Schlüssel. Einfach den Schlüssel rein und... Jawohl, klingt, das ging es. Jawohl. Sieht aus, als ging es auf, Jumpy. Ich sehe... Okay, der Schlüssel soll die Tür öffnen. <lacht> Sorry. Ähm, ja, eben. Ich werde jetzt einfach nur noch, ähm, dieses Ending machen und danach schauen, wie wir weitermachen. Warten wir, gehen wir. Jawohl, es ist offen. Ich muss mich kurz... Ich habe irgendwas im Haus gehabt, grad. Ich hab's geschafft, ich bin gut. Ich bin einfach Killer. Schon wieder ein Flur. Äh, schon wieder ein langer, ein langer Flur. Hm? Äh, schauen wir uns mal um. Wir haben diesen Fahrstuhl vorhin schon gesehen. Ähm, wir sind auf dem ganz links nur vor einer kurzen Weile runtergekommen. Dann sind wir durch die Tür, Tür Nummer 6 Tür und das hat uns in den Maschinenraum gebracht. Ja, und danach sind wir durch den Cargoraum, also im Frachtraum. Und jetzt sind wir zurück hier. In anderen Worten, haben wir einen, Lo einen Loop gemacht, also einen Kreislauf. Wir sind zurück, wo wir starten. Nein, wir sind auf der anderen Seite von diesem Drecksgitter. Hm, wir brauchten eine Karte, um hierher zu kommen. Ich sehe ich keinen Kartenleser hier. Vielleicht äh, müssen, können wir es von hier aus nicht aktivieren. Äh, wieso probierst du nicht einfach den Knopf zu drücken? ja. Ähm, es funktioniert? Ich glaube schon. Gut, dann können wir jetzt zurück, wenn wir es nötig haben. Was sollten wir tun? Sollen wir zurück zu der C? Nein, nein, dieser Flur geht noch weiter. Ähm, sogar, also auch wenn wir zurückgeben, also auch wenn wir am Ende zurückgehen, ich denke, wir sollten zuerst gucken, was da unten ist. Ich glaube auch, kennen wir. Kann es das sein, dass das die Nummer 9 ist, die die anderen gefunden haben? Sieht aus, als endet es hier. Nur eine Tür. Da ist nichts anderes. Das ist der einzige Weg, wo wir hin können. Okay, dann gehen wir rein. Kann es sein, dass da die Nummer 9 ist? Ja. Die Nummer 9. Ich wusste es. Ich bin einfach gut. Natürlich wäre es nicht so einfach. Besetzt, Also äh, Entschuldigung. Offen. Also frei. Wir haben es endlich gefunden. Jumpy. Hä? Guck mal hinter dir. Was? Eine Nummer. Neun? Das ist doch mal eine. Wieso. Es ist eine neun, egal wie du es anschaust. Das Red ist auch da, also ist das eine echte Tür? Wie, wieso sind da zwei Türen? Damit alle rauskommen könnten. Wenn sie schon zwei Türen wollen. Da waren immer zwei Türen. Ich meine, wenn du darüber nachdenkst. Zero hat niemals gesagt, es gibt nur eine, Tor mit, eine Tür mit einer Nummer 9 drauf. Ein Exit can be found, Seek, away, seek a door that carries eine 9. Na klar, such eine Tür. Und natürlich haben wir vermutet, dass, dass es nur eine gibt, aber... Wieso sollte es denn mehr als eine geben? Oh Mann. Jazz, yes. wir sind voll reingefallen. Das sind zwei Türen. Das heißt, dass alle neun Türen. dass alle neun Personen, die sich auf der Haupttreppe getroffen haben, rauskommen. Niemand muss zurückgelassen werden. Jetzt macht es Sinn, wieso die Nummern 1 bis 9 sind. In Teams von 4 und 5 Leuten kann man beide Teams auf 9 aufteilen, von Quersummen her. 1, 2, 7, 8 oder und 3, 4, 5, 6, 9. Beide Teams hätten die Quersumme von 9, wenn wir es so machen. 2, 3, 4, 9 und 1, 5, 6, 7, 8. Genau dasselbe. Gibt andere Kombinationen und die, an, die funktionieren alle genau gleich. Ähm, wenn ein Team die Nummer 9 hätte, hätte es das andere Team auch. Nur hat sich die Nummer 9 in die Luft gesprengt. Was heißt das? Die Antwort ist einfach. Von Anfang an war das Nonary Game designed, um alle 9 Leute zu retten. So wurde es gemeint. Zero hat nicht gelogen. Er hat nie gesagt, dass nur eine Turn Tür Nummer 9 war. Aber jeder, der sich in diesem Spiel gefunden hat, meint, es, äh, nahm einfach an, es war der Fall. Kampf Kämpfe würden ausbrechen. Ein Team würde die anderen verarschen oder hintergehen. Jemand würde verletzt werden. Jemand würde getötet werden. Aber am Ende gehen kommen sie alle in diesen Raum und checken und realisierten, wie sinnlos dieses Kämpfen war. Es waren zwei Türen. Es gab nie einen Grund, sich gegenseitig zu töten. Dieses Spiel wurde designed für genau diesen Grund. Das non game Wir haben uns alle gestritten und gekämpft über Türen von Anfang an. Aber wenn, been. Ähm, ob wer da nur ein Ausrutscher, ein kleiner Fehler, der zu anderen Fehlern geführt hätten, hätte. Alles, können, alles jetzt könnte so viel schlimmer sein. Zum Beispiel, dass die Nummer 9 tot ist. und oh, die Nummer 7. Nein, nicht 7. 7 ist 7. 2. Also, was tun wir jetzt, Junpei? Äh, was tun wir jetzt, Junpei? Oh, stimmt. Hey. Ähm, keep it together, ah, Wie heißt es auf Deutsch? Ähm, bleib bei dir, Mann. Sorry. Ja, yeah, so, was tun wir? Wir müssen über unseren nächsten Schritt nachdenken. Unsere Nummern sind 1, 3, 5, 6. Das ist eine Wurzel von 6. Die vier von uns können die Tür Nummer 9 nicht öffnen. Die vier, warte. Ja, es gibt eine Kombination, die drei von uns rauslässt. Deswegen frage ich, was jetzt? Was jetzt? Was ist die Kombination? Nein, wir müssen zurückgehen. Ja. Ich glaube auch, wir können schon nicht zurücklassen. Ernsthaft? Ich habe kein Problem, zurückzubleiben. Es ist okay. Es gibt keine Chance, dass wir dich zurücklassen. June müsste zurückbleiben. Dann hätten wir 1, 4, 5, was... Nein. Nein. Nein. Warte, warte, warte. Center nicht 4. Nee, Clover war 4. Center ist 3. Genau. Ja, gut, dann gibt es 9. Ja, stimmt. <lacht> <lacht> okay, alles klar. Äh, nebenbei würde ich lieber auf dem Grund des Ozeans ertrinken, als mit diesem Würstchenfest hier zu entkommen. Vielleicht gehe ich nach Atlanta. Ähm, meinst du nicht, bist du sicher, du meinst nicht Atlantis? Also Atlantis. Oh, stimmt. Ey, Jungs. Na dann, gehen wir zurück zu Deck C. Wir sollten den Fahrstuhl nehmen können, den wir vorhin begegnet sind. Vielleicht sind Clover, Seven und Lotus bei Tür Nummer 1. Aber sogar mit allen sieben von uns. Naja, hier rumstehen bringt auch nicht viel, oder? Finden wir die anderen drei und dann schauen wir nach einer anderen Lösung. Ich glaube, du hast recht. Okay, gehen wir. Jawohl. Wenn wir darüber nachdenken. Das erinnert mich so hart an die Saw-Story, weil Saw, Saw 5 hat ja diesen Storyline mit... Es sind fünf Leute, die angekettet sind. Wenn jetzt einfach statt alle fünf den Schlüssel holen, einer den Schlüssel holt und sich alle teilen, könnten fünf überleben. Danach die Räume, in der mehr als einer Platz hat. Saw 5 ist genau dieses Paradebeispiel schon von... Hätten am Anfang... Die fünf zusammengearbeitet, dass sie sich gegenseitig umbringen und am Schluss zwei überleben, müsste jeder von ihnen so viel weniger Blut spenden, um zu überleben. Und genau das ist das, das Prinzip davon. Aber was ist dieser Raum? Wir haben uns so auf die Türen konzentriert, dass wir nicht mal rumgeschaut haben. Sieht aus wie eine Kapelle irgendwie. Äh, es sieht aus, als wäre für eine Art Zeremonie aufgesetzt worden, aber was für eine? Oh ja, ein Sarg? Wieso ist da ein Sarg an einem Ort wie hier? Hey Junpei, was machst du da? Bewegen wir uns. Ich würde den Sarg trotzdem. Ja, okay, stimmt. Ich komme gleich. Uh, ist das jetzt das Safe-Ending? Nicht das True-Ending. Wir sind beim Safe-Ending. Also wir sind safe. Ja, ja. Das ist nur das Safe-Ending. Und hier gibt es noch ein Knife-Ending, wenn ich eine andere Tür man von Das gucken wir gleich. Ja, guck mal, es ist Seven and Lotus. Ja, wir haben ein Problem. Clover ist weg. Was? Was heißt weg? Wann? W wieso? Ihr zwei seid in Tür Nummer 1 mit Clover gegangen, oder? Ja, wir sind durch die Tür zusammen. Aber Clover hat nicht mit uns geredet. Sie hat nur ihr eigenes Ding gemacht die ganze Zeit. Da waren vier Räume auf der anderen Seite von Tor Nummer 1. Sie hat uns nicht in Tür Nummer 4 gelassen, also in den vierten Raum. Sie hat gesagt, ähm, ich kümmere mich darum. Und hat die Tür geschlossen. Äh, sie muss sie irgendwie blockiert haben von der anderen Seite. Wir haben für eine Zeit gewartet, aber Klauber kommt nicht raus. Wir haben nach ihr gerufen, aber sie hat nicht geantwortet. Also habe ich die Tür äh, eingetreten und bin rein. Aber... Es war leer. Klauber war nicht da. Es war eine Tür auf der anderen Seite. Und sie war offen. Wir vermuten, sie hat die Tür geöffnet und sie ist selbst rausgegangen. Wir haben sie natürlich verfolgt, aber... Naja, off offensichtlich haben wir sie nicht gefunden. Ihr habt sicher schon so viel erkannt. Clover ist weg. Wann ist das passiert? Wir sind hier kurz vor euch angekommen. Ihr habt gutes Timing. Also habt ihr nicht... nirgendwo sonst gesucht, außer neben diesen Treppen? Nein, haben wir nicht. Okay, dann. Wir sollten uns aufteilen und nach Clover suchen. Wir haben nicht viel Zeit übrig. Beginnen wir. Ja. Haben wir wirklich... Hm, sie ist nicht hier. Nein, ist sie nicht. Es gibt kein Zeichen von ihr. Let's go! Gehen okay, wir uns kurz bei den Let's go langsam diesem Spiel. Okay, äh, ich denke, wir sollten uns aufteilen. Ich gehe zu den Treppen und nehme den, e De den Fahrstuhl zu Deck E. Jun, kannst du bitte die Treppe hoch zu Be Deck B? Okay, das klingt gut. Aber, ähm, was? Kennst du mich bitte nicht bei diesem Codenamen, nennen wir ihn, wenn sind? Hm, na klar, okay. Ich werde das tun, okay. Jumpy? Nein, nein, ist, ist okay. Okay, dann gehe ich jetzt. Ja, pass auf dich auf, Kenny. Du auch, Jumpy. Klar, mache ich. Kenny. Ich finde, Kenny, ich, wahrscheinlich ist es ein japanischer Name, aber ich finde den auf Englisch oder Deutsch, finde ich den komisch für eine Frau, ehrlich gesagt. Aber wer weiß. Okay, wir können jetzt nur noch in Novelmodus. modus äh, Tragöden hauen immer zu, wenn es am wenigsten erwartet ist. Aber für einen Menschen zu warten, bevor es ihn äh, niederschlägt, ist fast brutaler, als eben einfach den Gnadenschuss zu geben, während er schon am Boden liegt. Ein Licht in einem dunklen Platz. Junes Lichts Lächeln hat ihm Hoffnung gegeben. Für den Ausgang, also für die. Für das Entkommen und vielleicht für etwas anderes. Es war diese Hoffnung, die seinen Geist genauso hochgehoben hat. That he might be fully dashed. Dass es bald wahrscheinlich schon voll zerstört wird. Oder sowas. Er öffnete den Fahrstuhl-Fahrstuhl Türe, die Fahrstuhltüre, und da war sie. Eine Frau saß, zusammengesackt an der Wand. Lotus. Oh. Junpei fühlte, wie sein, kalt, wie sein Blut kalt wurde. Ihr Körper war, war einfach leblos und ihre, die, ihre Haut weich und blass wie immer. Und es war in, rot, in helles rotes Blut getränkt. Junpei fühlte seine, seine Brust zusammenziehen. Er, er konnte nicht atmen und seine Beine begannen zu, äh, zu zittern. Ein langsamer kalter Tropfen Schweiß äh, sank seinen Nacken hinunter und er fühlte seinen Magen äh, zusammenziehen. Sein Kopf wurde leer und all seine Gedanken wurden ersetzt mit einem endlosen, rauschenden Weiß. Nur noch von Instinkten gesteuert, bei wenig mehr als nur Instinkten, lief er Richtung Lotus, ganz langsam. Jede einzelne Bewegung in seinen steifen, steifen Gließmaßen brachte ihn näher an ihren Körper. Endlich stand er nächst neben, neben ihr. <lacht> Roboterartig sank er nieder und äh, nahm seine Hand und legte sie auf ihren Nacken. Es war kein Puls. Kein Atemzug. Sie war ein bisschen warm. Irgendwas, irgendwo in Junpeis ähm, Gedanken sagte ihm, dass das heißt, dass sie erst vor kurzem getötet wurde. Getötet wurde. Ja, Junpei dachte, äh, als seine, seine Gedanken langsam zurückkehren, dass sie getötet wurde. Jemand hat sie getötet. Da war ein tiefer Schnitt in der linken Seite von ihrer Brust, Blut schoss immer noch heraus. Trotzdem. Blut schoss immer noch heraus, obwohl ihr Herz offensichtlich schon, lange eine, schon eine einige Zeit aufgehört hat zu schlagen. Das heißt also, die Waffe war ein Messer, oder? Vielleicht wurde sie einmal ins Herz gestochen. Sie, sie würde sofort gestorben sein. Es beruhigte ihn ein wenig, dass er wusste, dass sie wahrscheinlich sehr wenig gelitten hat. Nur dann bemerkte Junpei. ...dass Lotus äh, Armband weg ist. Ja, jetzt kriegen wir das Zitat wieder. Zero Stark, wir kommen raus. Also wie wir das Armband loswerden. War das, wieso der Killer das Leben von Lotus beendet hat? Dass der Killer vielleicht Nummer, das Nummer 8 bekommen könnte? Wenn das stimmt, dann war der Killer der... ...der das Nummer 8 unbedingt, wollte, äh, unbedingt haben wollte. Oder vielleicht genauer gesagt, die Person die das meiste davon gewinnen könnte, wenn sie Nummer 8 hätte. Wer ist das? Wer könnte am meisten von der Nummer 8 profitieren? Der Gedanke schoss gerade in Junpei's Kopf, als er ein Geräusch hörte. Ein Geräusch wie ein scharfes Messer, das durch nasses Fleisch schneidet. Warte mal, bin ich jetzt auf Knife-End? Okay, ich sehe nicht, welches Ende ich habe, aber eigentlich... Warte mal! Nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, Entschuldigung, Nummer acht. Das stimmt. Und Nummer 5, das stimmt. Muss ich in deinen Storycheck bestehen? Nein. <lacht> Okay, Entschuldigung. Ich wollte es. Ich, oh. ähm, es wirkte für ihn komisch, dass das Geräusch aus seinem eigenen Körper kam. Und nur einen Moment später äh, schlug der Schmerz zu. Es war nicht nur Schmerz, es war Hitze, extreme Hitze. Er fühlte, als wäre geschmolzenes Eisen gegen seinen Körper geworfen worden. Endlich, endlich schaffte es sein Gehirn, die Verbindung herzustellen. Er wurde erstochen. Aber wo? Sein Körper wurde schnell stumm. Äh, taub. Er, er konnte nicht mehr sagen, wo das, wo das Messer sein Fleisch getroffen hat. <lacht> den Umständen entsprechend aber wurde er wahrscheinlich in den Rücken gestochen. Äh, wer, immer, wer auch immer Lotus umgebracht hat, hat ihm dasselbe mit Junpei gemacht. Seine Stimme war nichts mehr als ein, klein, als ein schwaches... Ähm, grummeln mit dem letzten bisschen Kraft, die er übrig hatte, drehte sich Junpei um und, pro und probierte auf seinen Angreifer zu schauen. Aber als er dies versuchte, ähm, bohrte sich das Messer selber tiefer rein und drehte sich unangenehm. Er brach, er brach zusammen auf dem Boden, wie eine Puppe, deren Fäden geschnitten wurde. Seine Arme und Beine lagen wie sie fielen, komisch verdreht und positioniert. Junpeis Körper war komplett taub. Er konnte spüren, wie das Blut rauslief, aber er konnte nichts mehr bewegen. Nichts konnte seine Augen retten. Als er am Boden lag und sein Leben langsam ausfloss, konnte er endlich seinen Angreifer sehen. Zwei Kleine, zwei winzige Bilder vom Killer in seinen Augen reflektiert. Mit, dieser, mit diesem Bewusstsein kam nichts. Er fühlte keine Emissionen, keine Wut, keine Trauer, keine er beute nichts. Ähm, die, die Paralyse, die seinen Körper übernommen hatte, hat jetzt auch seinen Geist übernommen. Sein Killer starrte auf seinen Körper. Erfahren wir bitte, wer der Killer ist. Bitte. Und dann, ohne ein Wort zu sagen, stieg er in den Fahrstuhl und war weg. Äh, seine Sicht wurde, wurde schwach. Die, die Welt wurde verschwommen und löste sich langsam in einen leeren weißen Rauch auf. Der Nebel... Nebel? Der Nebel kriech, kroch in, sein, in die letzten Ecken seines Geistes und arbeitete sich langsam nach innen, unaufhaltsam. Fuck. Äh, bald schon hat es das letzte bisschen, was von Junpei's Geist übrig blieb, verschwungen und sein Bewusstsein verlor, verließ ihn. Da war nichts mehr. Er fiel in, in, ein, in endlose Leere. In Zero. Was immer Junpei war, ist jetzt weg. Bad end. Das muss das Knife-Ending sein. Ich muss nachlesen, was ich falsch gemacht habe. Das triggert mich gerade ein bisschen, dass ich das falsche Ending habe eigentlich. Nein, das ist... cut and run. Das ist doch das Knife Ending. Aber wieso habe ich das Knife Ending? Hier steht ganz klar... Entschuldigung, ich lasse die Credits laufen. Entschuldigung. Ja, ich würde gern speichern und danach folgen wir weiter. Also hier steht ganz klar. Es gibt... It's only achieved by going through either door 4 or 7 or both. In other words, there are three possible ways... Doors 476, 486, oder 576. Und wieso hier habe ich einen Storycheck nicht? Was habe ich hier für einen Storycheck? Entschuldigung, ich bin gerade hart getriggert von diesem Ending. Safe Zero. This Ending is achieved by going through five, eight and six. six. there is no other way, And this everything is the same as in the Knife Ending, but Clover's body is actually found in the First Class Cabin. Was habe ich im Karko Raum übersehen? Irgendwas, ich lese jetzt nicht weiter, weil ich will das äh, Ende nicht spoilern. Ich glaube, ich habe Storychecks nicht gekriegt. Ja, guck mal, die ganzen roten Schlüssel hier. Ich habe hier Storychecks nicht. Also, das heißt, ich gehe mal... Entschuldigung, ich, ich gucke das jetzt einfach mal nach, weil das triggert mich ein bisschen, weil ich brauche dieses Ending Laboratory, nein, nein, nein. Ich brauche dieses Ending, damit ich das True Ending bekomme. It's a room filled with old-fashioned scientific layout, was sind da für Secrets drin? Die Story kenne ich, die wird, wird, dann kommt der Computer, Laboratory. <lacht> Ich habe schon die Nummer 5 gewählt. Ja, ja, das stimmt schon. Das regt mich gerade auf. Wenn Tor Nummer 5 gewählt wird. Wieso triggert Snake da nicht? Ich sollte einen Dialog haben mit Clover, der mich fragt. Habe ich den gehabt? Okay, sie wollte mit uns reden und das hat, hat sie dann nicht gemacht, wenn ich nicht mit Snake im Raum war. Mhm. Okay, die iOS-Version sackt sogar noch mehr. Ich gehe da nochmal zurück. Entschuldigung. Computer Locker. Laboratory. Ich will das haben. Ich muss die Storychecks haben. Entschuldigung. Ich bin gerade ziemlich getriggert, dass es das nicht funktioniert hat, ehrlich gesagt. Ich fange mal an von oben. Ist located. Ich, ich will das haben, das Ending. Hm. Story. Junpei, Lotus und Clover entered the room. Clover wird weggesperrt. Dann. Weil Snake weg ist, ist sie ziemlich uninteressiert. Bitte mach was, bitte. Ja, natürlich. Ist für Wasser? Cool. Ein Roboter? Cool. Den müssen wir noch anquatschen, wenn es brennt, glaube ich. Der hat noch einen so äh, Easter Egg drin, dass ich nicht checke. Ja. Ja, ich weiß, danke. Ich bin gerade hart getriggert, Entschuldigung. Ich finde es echt kacke, dass ich das alles richtig gemacht habe. Ja, permanent Marker, ich weiß. Gut, wir machen jetzt zuerst mal die Tür hier auf. Die brauche ich ja. Das Ethanol, das gebe ich hier direkt mal kurz rüber. Hey Clover, nimm das Ethanol. Klar, lass mal hin, lass mal hin, wieso mache ich das überhaupt was ich machen muss, ich muss den Bildschirm anklicken, damit ich weiß, dass ich ein Kabel brauche. Der Computer, Power ist nicht on, natürlich. Perfekt. Dann hast du dann ein Kabel, das ich brauche. Perfekt, dann nehmen wir. Und gehen zum PC, weil dann geht es nicht. Komisch, es geht nicht, so ein Zufall. Nein, hör auf. Äh, dann Clover, my lady. Hör auf. Hey Clover, gehen mal da runter. Ich hab keinen Bock. Ich finde das ja cool, dass wir das Knife-Ending haben. Dann muss ich das nicht mehr machen. Weil sonst muss ich das echt nochmal nachgucken. Und das kackt mich jetzt an, weil ich wollte es eigentlich spielen. Du vertraust mir, ich.. Hat sie mir nicht. Sie muss mir doch das Kabel hochgeben. Ich glaube, sie hat über den Stecker vergessen. Fuck, wie komme ich denn. muss ich ihr sagen, sie soll da hinkommen? Es triggert, wenn wir das probieren, geht's nicht. Ich verstehe es gerade nicht, ehrlich gesagt. Äh, Klapper machen wir sauber hier. Ich brauche den Hinweis, vielleicht geht's ja dann. Machen Wischi-Wischi. Ich -Wischi. schreibe mal auf. Können wir jetzt, glaube bitte Danke <lacht> Mein Gott, die Frau Ich muss kombinieren So, und jetzt Jetzt muss ich kurz gucken, dass ich den richtigen Storycheck habe Jumpe wird jetzt fragen, was für eine Arbeit sie hat Er wird sie nicht alt nennen Sag es bitte. Genau, er, er fragt jetzt nach dem Job. Das stimmt. Okay, wir haben also das Richtige. Und jetzt sollte sie irgendwas sagen wie. Genau. Das Wireless Display ist ähnlich wie Menschen, die verbunden sind. Hatten wir das vorhin auch? Ich, ich kann mich nicht an den Dialog erinnern. Warte mal, ich, ich mache das mal kurz fertig: den Storycheck hier. Entschuldigung, ich will das haben. Ich muss es unbedingt haben. Perfekt. Storycheck erfüllt. Hoffe ich mal. Weil diesen Dialog, hat, fuck, ich hab den ganzen Dialog, den wir nicht hatten, übersprungen. Bin ich dumm? Ich lade das nochmal. Ne? Okay, ich schneide hier mal. Es tut mir leid, wir hatten den ganzen Dialog, den wir nicht hatten, weil ich den lesen wollte. Ich fange nochmal an, spiele bis zum Dialog und dann melde ich mich wieder. Aber ich tut mir leid, das habe ich jetzt gar nicht nachgedacht. Also bis gleich. Okay, da bin ich wieder. Ging jetzt ziemlich schnell, drei, zwei Minuten habe ich gebraucht. Das wird's gemacht. Strom rein. Wieso nicht? Nicht verbunden. Ziemlich optimistisch. Ey, voll geil, wir es geschafft. Oh, es hat funktioniert. Wow. Hey. Es läuft von selbst. Okay, den Dialog kennen wir ja noch. Also bis zu diesem... Boah, da geht's voll ab. Ich lese das nochmal kurz. Sind wir mit Snake durch Nummer 5 gegangen? Ja klar, wir waren ja im Klavierraum. Oder hätte ich dann Dialog triggern müssen? Habe ich in Raum 5 was ich übersehen? Ne, habe ich nicht. Okay. Passwort mit einer unteren Strich. Sieht aus, müssen wir ein Passwort eingeben. Äh, ja, ich bin dran. Sie sagt, sie probiert es alleine. Wir müssen ein Passwort suchen und Lotus geht ab. Okay, haben wir rein. Ähm, Was? Hast also du nicht erwartet, oder? Natürlich habe ich nicht erwartet. Du hast so schnell getippt, ich, du tippst so schnell, ich sehe nicht mehr deine Finger. Was für einen Job hast du? Was, was bist du? Ich bin nicht angestellt momentan. Ich habe für eine Cybersicherheitsfirma gearbeitet, aber ich habe gekündigt. Wieso? Hä? Es ähm, war da was. Okay. Ähm, was tust du jetzt? Ich probiere es mal mit Brute Force Brute, was? Eine Brutforce-Attacke ist, naja, die Kurzfassung ist, ich hau einfach rein. Die lange Version. Eine Brutforce-Attacke ist einer der ein einfachsten Wege, um einen Code zu brechen. Also eine ein, ein Passwort. <lacht> ähm, es checkt jede verfügbare Kombination, sobald es die recht bis es die richtige findet. Für eine einfache Deschiffrierung kann es ziemlich lange brauchen. Ich schreibe ein Programm, ähm, das so ein Angriff... ...für sich selber auslöst... ...nicht die eleganteste Version... ...aber für die Umstände... ist nicht viel, was ich sonst tun kann... ...oh, aber worüber wir vorhin geredet haben... ...was haben wir vorhin geredet? Dieses kabellose Display... ...ziemlich komisch, wenn du darüber nachdenkst, oder? Wie sage ich das jetzt nur? Naja, sagen wir... ...du schreibst ein Programm, das... ...das dir, dir ein Additionsproblem für dich ausrechnet, okay? Also du sagst 1 plus 1... Und der Bildschirm wird dir zwei sagen. Ist das nicht komisch? Äh, nein, nicht wirklich. Oh, komm schon. Natürlich, ein Höhlenmensch wie du... Äh, ein Natürlich würde ein Höhlenmensch wie du denken, es ist komisch. Hast du es so gerade vor einer Minute gesagt? Du verstehst es nicht, oder? Wer hat 1 plus 1 ausgerechnet? Der Hauptcomputer, oder? Du hast gesagt, es ist zu einem Bildschirm kabellos verbunden. Ja, aber... Jemand, der in einer Höhle aufgewachsen wäre, würde das nicht wissen, oder? Die würden wahrscheinlich denken, dass das Ding hier, der, der Bildschirm, das Ganze ausrechnet. Und wenn sie das einmal rausgefunden haben, würden sie anfangen, den Bildschirm zu untersuchen. Sie würden vielleicht den, den Bildschirm antatschen oder so. Ah, ich sehe da, die Farben ändern sich, wenn ich da drücke. Dann würden sie vielleicht die Hardware auf der Innenseite durchsuchen. Ach so, äh, okay, dieses Kabel liefert Strom. Vielleicht schneiden sie sogar das Kabel durch. Ah ja, wie ich vermutet habe. Das Kabel ist geschnitten, also kommen keine Resultate. Also muss es dieses Gerät sein, das die Kalkulation ausliefert. Aber die Wahrheit ist, wie du gesagt hast, der Computer macht das Rechnen. Aber diese Höhlenmenschen würden das nicht wissen. Weil sie nicht wissen, dass dieser Monitor und der Computer kabellos verbunden sind. So, also, was willst du mir genau sagen? Nichts wirklich. Ich... Ich dachte nur vielleicht... Was ist, wenn die, wenn die Beziehung zwischen Menschen und ihren Gehirnen genauso funktioniert? Das hm? ja, sagen wir, du hast ein paar Elektronen in Teilen von deinem Gehirn. Ein Wissenschaftler untersucht die Signale. Ein Wissenschaftler, der die Signale, die sie aussenden, untersucht, sagt vielleicht: Interessant. So sti also, also, wenn wir hier diesen Teil stimulieren, ähm, kann diese Person Farben sehen. Das heißt, dieses Neuronensystem kontrolliert diese Funktion. Okay, mal schauen, wenn ich es hier rausschneide. Ah, wie ich gedacht habe. Es rauszuschneiden, ähm, verhindert, dass diese Funktion äh, freigesetzt wird. Also heißt das, dass, dass die menschlichen Denkprozesse in diesem menschlichen Gehirn stattfinden. Verstehst du? Klingt das nicht ähnlich? Oh, fuck, jetzt habe ich... Novel Mode! Ähm, vielleicht ist das Gehirn nur ein, ein Ausdrucksgerät, wie dieser Bildschirm. Vielleicht sind unsere Denkprozesse irgendwo sonst in unserem Hauptkörper gespeichert. Wir wissen es noch nicht. Wir haben nie genau gedacht. Genauso wie diese Höhlenmenschen gar nicht darüber nachdenken würden, über kabellose Verbindungen. Äh, wir können uns nicht vorstellen, dass da irgendein unbekanntes Medium ist, das Informationen in unser Hirn liefert. Wo wir diese... In wo wir diese Informationen als Gedanken erfahren. Das Gehirn ist nur ein, Ausput also ein Ausgangsgerät. Menschlichen, menschliche Gedanken kommen von irgendwo sonst. Das ist nur ein verrücktes Gerede. Vielleicht ist das der, vielleicht ist das der Ursprung von Sevens Amnesie. Wenn die Gedanken so wirklich irgendwo... Okay. <lacht> Wenn die Gedanken tatsächlich irgendwo sonst gespeichert werden, in irgendeinem Hauptkörper irgendwo, vielleicht hat er gar nicht alles vergessen. Er hat nur eine schwere Zeit, seine Erinnerungen zu auf seine Erinnerungen zuzugreifen, weil sein Monitor, sein Gehirn, kaputt ist. Ich vermute, das würde Aphasie und Kurzsicht oder Weitsicht, also Schwersicht, Erklären. Aphasie? Weiß ich nicht, was es ist. Muss ich zugeben. Dr. Google weiß es natürlich. Eine Aphasie. Verlust des Sprechvermögens oder Sprachverstehens infolge einer Krankheit des Gehirns. Des Sprachzentrums im Gehirn. Alles klar. Vielleicht können Sie tatsächlich reden oder sehen. Der Monitor funktioniert nur nicht richtig. Hm. Ich vermute... <lacht> Google... Prosopagnosie. Von altgriechisch das Gesicht. Eine Gesichtserkennungsschwäche oder Gesichtsblindheit. Also man kann Leute nicht anhand von ihrem Gesicht beurteilen. Warte eine Minute. Proposopop. Was? Noch nie von Prosopagnosia gehört? Prosop. Prosopagnosie. Nein, was ist das? Äh, einfach gesagt, das heißt, es ist eine Krankheit, die dafür sorgt, dass dein Gehirn Mensch, menschliche Gesichter nicht auseinanderhalten kann. Oder dein Geist. In anderen Worten, mein Gesicht würde für dich aussehen wie Clovers oder dein eigenes. Also, sie können Gesichter nicht erinnern. Äh, und das ist doch der Hauptgrund, wie sich die meisten Leute erkennen. Das heißt, Leute mit Prosopagnosie haben Probleme, Le Leute zu erkennen, sogar welche, die sie, denen sie nahe stehen. Normalerweise ähm, können sie das ausgleichen, indem sie Leute mit anderen Dingen verbinden. Stimmen, Kleider, Haare. Heißt also das, Gesichter von anderen Personen sehen aus wie... Nichts? Nein, nein, nein, ich glaube nicht. Du hast Affen gesehen, wie in einem Zoll, so, oder? Für mich und, die, und dich sehen die Affen, Affengesichter genau gleich aus. Offensichtlich haben sie Gesichter. Aber es ist fast unmöglich für Menschen, dass man sie unterscheiden kann. Die Zoom-Mitarbeiter, äh, die jeden Tag mit denen lernen, können die Affen irgendwann unterscheiden, aber du und ich könnten das nicht. Außer ja. irgendeiner hat einen Narb oder sowas, um, um ihn abzugrenzen. Das ist wie Leute mit jemandem mit Prosopagnosie. Äh, das ist wie Leute auf jemanden wirken, der Prosopagnosie hat. Prosopagnosie, Klar, das Wort kann ich mir auch automatisch merken. Ich werde es in zwei Minuten wieder vergessen haben. Ich wusste nicht mehr, dass sowas existiert. Und äh, worüber haben wir jetzt geredet? Die Idee, dass dein Gehirn einfach ein Ausgangsgerät ist. Also ein Empfangsgerät, wie ein Monitor. Meinst du das ernst? Nicht wirklich. Die Hälfte davon war nur ein Witz. Was ist mit der anderen Hälfte? Naja. Ich denke, ich war nur erwachsen. Nicht witzig. Ha. <lacht> Es ist nur eine Geschichte, die ich äh, auf, aufgebaut habe aus Langeweile. Nimm es nicht so ernst. Es ist das erste, was mir eingefallen ist, und ich habe nur darüber geredet, um ein bisschen Zeit zu schlagen. Aber es sieht so aus, als müsste ich nicht mehr weiterreden. Wieso nicht? Ich muss nicht mehr weiter Zeit tot schlagen. also also dein war es auch immer fertig? Natürlich. Und mal schauen, wie es funktioniert. Piece of Cake ist... Easy! Der Bildschirm hat sich geändert. Was zur Hölle ist das? Keine Ahnung. Sieht aus wie ein Puzzle. Okay, jetzt sind wir wieder so weit. Äh, haben jetzt diesen... Okay, wir haben den ersten Schlüssel frei. Oh, ich kriege das. Leute, ich schaff das. Ich frage mich, wieso dieser Key vorhin nicht getriggert hat. Vielleicht war ich falsch. Ah, ich weiß wieso. Ich bin doch äh, hier rauf. Bin dann hier rüber. Das hat den ersten Key getriggert. Diesen roten weil ich Tor Nummer 5 gewählt habe. Danach habe ich hier gesagt, Tor Nummer 8 und habe alles übersprungen. Und somit habe ich diese zwei Keys nicht, gefunden, nicht aufgemacht. Ich weiß aber nicht, welchen Key ich hier nicht gefunden habe und ich werde diesen scheiß Key finden. Vielleicht, vielleicht löst er erst auf, wenn ich die anderen habe. Okay. Ja, ich brauche eine Pause, ich habe einen Teil gemacht. Okay, und jetzt muss ich lesen, was der zweite Key ist, weil ich will das unbedingt haben. Items bringt mir nichts. Clover muss was gelabert haben. Genau, Clover wird noch was labern. Äh, ich skip mal, bis wir Clover rausholen können. Sobald wir den Activation Key haben, werde ich wieder da sein für euch. Das heißt, ich bin mal weg und bis gleich wieder. Also bis jetzt. Na gut, das war jetzt schnell. Das war eine halbe Minute. Hey Junpei, hast du eine Minute? Ach so, was ist los? Und hier hat sie doch, wenn ich durch Tür Nummer 4 gehe, hat sie gesagt, ach nichts, ist okay. Und das passiert jetzt nicht. Ich äh, wollte dich was fragen. Junpei, du bist doch mit durch Tür Nummer 5 mit meinem Bruder gegangen, oder? Hast du ihnen irgendwas komisches sagen hören? Na lass mich mal nachdenken. Sorry, Clover, ich kann mich nicht an was erinnern. Ich meine, er hat doch gesagt, dass sein Gehör etwas von, ähm. das normale Menschengehör übersteigt oder sowas. Das wäre es dann so ziemlich. Okay, äh, warte eine Minute. Hm? Guck mal, ich weiß nicht, ob ich dich Sachen fragen soll, aber. äh, wenn es dich nicht stört. Ich hab gehofft, du könntest mir sagen. Ist Snake, also ich meine, wurde er so geboren? Meinst du seine Augen? Ja. Nein, er war nicht blind geboren. Als er ein Kind war, hatte er einen Unfall. Einen wirklich schlimmen Autounfall. Er konnte danach nicht mehr sehen. Und seine Arme? Seine Arme? Sein Arm. Ach, deswegen... Nein, warte ich glaube, ich bin falsch. Ich glaube, ich habe mich gespoilert. Ich habe irgendwo was gelesen von... Ich glaube, ich habe mich spoilern lassen vom Wiki. Ich habe das überflogen, weil ich die Endings... Es wollte, wie viel es gibt. Und irgendwas stand da, dass Glover dich anspringt, als du ihr sagst, dass sein linker Arm... Dass der Knochen aus dem linken Arm raussteht. Dann springt sie dich an und sagt, es kann nicht Snake sein, der Tod ist da. Und das ist gerade ein harter Spoiler, weil das kommt, glaube ich, erst sehr viel später. Aber ich will euch auf denselben Stand bringen, wenn ich schon sowas raus bin. Entschuldigung. Deswegen war ich mir danach auch ziemlich sicher, dass seine Leiche nicht da auf dem Tuschraum liegt. Aber ich habe keine Gegenbeweise und ich wusste nicht mehr, von wo ich das kenne. Ich habe das irgendwo gelesen. Es kann gut sein, dass ich das auf dem Wiki gelesen habe nebenbei mal. Weil ich habe gar keine Connection zu. zu irgendwas sonst. Naja, wie auch immer. Der Arm eines linken Br Der linke Arm eines Bruders ist nicht wie der Arm einer normalen Person. Es ist, es ist ein falscher Arm. Der Unfall hat ihm wirklich schwer zugesetzt. Um ihn zu retten, mussten sie seinen Arm abschneiden. Ist das alles, was du mich fragen wolltest? Guck mal, es, es tut mir leid, ähm, dass du über solche schweren Sachen reden musst. Es, es ist nicht das. Aber das ist es nicht. Das wär's dann schon. Wiki! So, jetzt muss ich aber beide Keys haben. Jawohl. Das heißt, ich kann jetzt einen Story-Skip machen zum Cargo-Raum. Oder speichert er? Ich hoffe, da gespeichert. Sonst spiele ich es einfach normal. Also für mich einfach, ich muss kurz einen Storycheck für den cargo -Raum noch machen. Bitte sag mir. Jawohl, die Keys sind offen. Ich brauche einen Storycheck hier im Cargo-Raum drin. Und den werde ich jetzt suchen. Heißt für euch, aber wir werden das in der nächsten Folge machen. Wobei, nein, die Storychecks kann ich noch schnell machen, bevor ich hier runtergehe. Uh, Achso, nein, Fotos, Coffin, Cargo Room. Ich hab. Ich weiß nicht, ob da noch irgendwas fehlt, weil wir so skippen können. Also, war mal schnell. Ich muss auf dem Wiki Cargo Room. Cargo Room, gibt's nur einen. Musik Scenery Game, okay. Triggered by having all nine headshots. Das haben wir. Die Köpfe brauchten wir. Das stimmt. Das haben wir. Dann bricht June zusammen. Auch geil. Die haben die DS-Grafik in denen. Center mentions, dass Ace could help them obtain medicine and find a hospital. hier. Moment. This If June per ended Dark Pfeifen. Ich müsste auf die neuen Fotos kippen können. Jetzt haben wir alle Filter. Äh, wir müssen sie einfach reinstecken. Äh, weißt Du du weißt, welche Karte wo reinkommt, oder? Natürlich, ich, ziemlich offensichtlich. Du passt sie an. Ja, das kennen wir noch. Ah, okay. Hey, June, bist du okay? Okay, June kollabiert. Das ist richtig. Wenn wir das Knife-Ending folgen, sollte das nicht passieren. Äh, ich muss mal nachher schauen. Ähm, du machst das Boxding fertig, okay? Hm. Einfach die Karten in die Boxen klatschen. Ich zähle auf dich. Bist du okay? Was ist passiert? Kannst du aufstehen? Äh, ja, es tut mir leid, mir geht's gut. Ich bin nur rumgefallen. Gib mir... Sag mir sowas nicht, jetzt ist nicht die Zeit. Aber es stimmt, ich bin über eine Box gestolpert. Lass mich mal sehen für eine Sekunde. Oh. Du hast echt Fieber. Ich habe sie fallen sehen. Ich glaube, sie ist wirklich einfach vorübergestolpert, gestolpert, weißt du? Einfach so zu fallen. Ich glaube, sie ist noch ein bisschen verwirrt. Okay, dann können wir... Dann müssen wir so schnell hier raus... Wie... Oh, das bin ich. Okay, naja, wir müssen schnell raus wie möglich, damit wir in das Spital kommen. Oh. Äh, ich glaube nicht, dass es so ernst ist. Ich brauche nur ein bisschen Medizin und einen Schlaf und dann ist gut. Medizin, Medizin, hä? Huh? Story, ich hab's. Halleluja. Tut mir leid. Das ist der letzte Story-Check, den wir brauchen. Um, wo ist der Flow? Ich kann den Flow nicht aufrufen. Das ist der letzte Storycheck, den wir brauchen in dieser Linie, die ich gerade gespielt habe, um das True Ending statt dem Knife Ending zu kriegen. Aber das heißt für euch, das True Ending kommt erst nächste Folge. Ich mache jetzt noch diesen Linienteil fertig und danach skippe ich runter. Also, ähm, wenn du, wenn wir irgendwo draußen Kontakt herstellen können, wette ich, Entschuldigung, jetzt habe ich Glück auf. Ich bin nervös. Bin ich wirklich? Ich will wissen, was das True Ending beinhaltet, alles. Naja, wenn wir mit irgendjemandem Kontakt aufnehmen können draußen, wette ich, dass Ace das ganz einfach für dich hingekriegt. Ace? Wieso? Hm? Weißt du nicht? Er ist der Präsident von einer pharmazeutischen, Kompa von einer pharmazeutischen Kompanie. Cradle Pharmaceutics ist der Name, glaube ich. Ihr Flaggschiff-Produkt ihr Flaggschiff ist eine anästhetische Droge namens Soporil. Soporil, Soporil. Ich habe das irgendwo schon gehört. Soporil? Böse, deswegen wusste er sofort, was es ist. Uh, Hint Hint. Es ist ein, Anästhet es ist ein anästhetisches Mittel, das ist ein Gas auf Raumtemperatur ist, genau wie Nitrooxide. Äh, es braucht nur ein paar Sekunden, um sich zu verteilen, und sogar ein kleiner Teil ist sehr effektiv. Warte mal, das heißt, dass. Das heißt, dass sich Ace das nie gespritzt hat, weil es kein Mittel war, sondern ein Gas. Oh mein Gott, ich check's, okay. Äh, ziemlich viele L Länder haben das ziemlich schnell akzeptiert, äh, um es in Polizei und Militärkräften zu nutzen. Es war ein effektives... Ähm, ...ein Crowdauflöser. So also ein Massenauflösding und ein Raumlehrer. Es war praktisch, ethisch und, hum und der humanen Natur... Ah, es war praktisch und ethisch und die humane Natur von, von dem Teil macht es für, zur idealen Droge, also zum idealen Medizinding. Es ist jetzt für sechs Jahre rum etwa. Die haben das entwickelt... From the extracts of several different... Äh, sie haben das entwickelt aus den Extrakten von verschiedenen Wurzeln. Es wurde bekannt, sobald es äh, rauskam, with many, äh, mit ziemlich vielen äh, Regierungen, die riesige Bestellungen gelauncht haben, gelauncht haben... Die Nachfrage nach Zoporil ist in Himmel hoch gestiegen und natürlich hieß das, dass Cradles, Pharmaceuticals, Lager auch hochging, oder also die Produktion. Warum Woher weißt du das alles? Ich habe es vom alten Mann selber gehört. Von Ace. wann? Bei der Nummer 4 Tür am Haupttreppen. An der Haupttreppe, als wir die Tür Nummer, also die Second Classroom, die zweite Klasse durchsucht haben. Weißt du, wie Snake 7 und Du durch die Nummer 5 gehen? Es war dann. Ich habe ihn gefragt, was er für ein, zu Lebzeiten macht, also was er so also, aus Arbeit macht. Lebzeiten ging doof. Und er sagt, dass er seine eigene Firma leitet. Danach haben wir ein bisschen geredet und es kam einfach raus, okay? Machst du dir Gedanken über sowas? Na, nein, nichts. Wir haben doch von Seven die Infos. Hm, hm. Was zur Hölle macht er da? Schon äh, überanstrengend, okay? Ja, Center, kannst du bitte auf sie aufpassen? Ich guck mal, was Eis macht. Das sieht aus, als hätte er ein Problem. Klar. Was machst du da? Was ist passiert? Nichts. Meine Sicht wurde plötzlich verschwommen. Ich, wahrscheinlich wegen Müdigkeit. Ich kann nicht gut sehen momentan. Was kannst du nicht sehen? Diese Bilder. <lacht> ähm, ich will es nicht zugeben, aber wahrscheinlich entwickle ich eine Presbiopie, Presbiobia, Presbiobi. Biobi, Presbiobi, nein, XX, Pi, Altersfehlsichtigkeit durch Veränderung des Linsenapparats. Alt zu werden ist schlimm. Wie auch immer, ich überlasse das tier Ich fühle mich mega müde, so. Ähm, ich würde mich gerne ein bisschen ausruhen, wenn das okay ist. Hm. Wie konnte... Es sind so ermüden, einfach auf Karten zu gucken. Na, wie auch immer. Äh, aber wenn es nicht das ist, was hat ihn so unangenehm berührt gemacht? <lacht> Vielleicht diese Prosio Wow, okay. Er also sieht traurig aus genug. Er sieht traurig genug aus, so wie es ist. Oh Mann. Muss ich die neuen Boxen lösen? So und jetzt frage ich mich, ob alles andere dasselbe, dasselbe ist. Wahrscheinlich sind wir jetzt wieder auf derselben Linie. Weil bis zum Ende hierhin habe ich danach keine Dialoge mit Ace mehr gehabt, weil ich stecke jetzt die Pins oben rein. Geil. Ich habe es geschafft! Ich hab's geschafft! Wenn ich jetzt hier rein launche, funktioniert das wahrscheinlich. Das mache ich nächste Folge. Leute, wir kommen aufs True Ending und danach geht's dann endlich los, weil ich habe das Knife Ending und das True Ending. Das heißt, wir haben nur noch äh, das Safe Ending, Entschuldigung. Das heißt, haben wir haben eigentlich nachher nur noch das True Ending und das Coffin-Ending, das sich ergibt aus dem True Ending. Dazu komme ich dann gleich. Ich guck's trotzdem kurz an. Knife? Ja, wir haben wirklich alles geschafft. Folge, okay. Jetzt bin ich ein bisschen nervös, muss ich ehrlich zugeben, weil jetzt kommt endlich die Wahrheit raus. Beziehungsweise wir kommen endlich raus aus dem Schiff. Wir sterben nicht mehr die ganze Zeit. Nicht wie vorhin, dass wir jeden scheiß Tod mitnehmen, den wir können. Wir können raus. Und hoffentlich auch mit Clover. Nein, was, Clovers Körper wird gefunden, heißt es im Wiki. Entschuldigung, ich habe mich vom Wiki spoilern lassen, weil ich wissen wollte, was passiert. Ich habe euch leider auch gespoilert. Aber hey, nächste Folge geht's weiter. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Cheerio!